Heute im Review der brandneue Adidas X Speedflow. Wir testen also heute den neuen Adidas X Speedflow, unter anderem der neue Fußballschuh für Lionel Messi. Alles was ihr über den Schuh wissen müsst, was sich verändert hat im Vergleich zum X-Ghosted und ob er sich für euch eignet, das klären wir jetzt im Review zusammen mit Sport 2000 und SC24. Der Adidas X Speedflow löst logischerweise genau dieses Exemplar hier ab, den Adidas X Ghosted. Was sich am Schuh verändert hat, klären wir natürlich gleich im Detail. Außerdem, ob das natürlich ein Vor- oder Nachteil ist und was mich ein bisschen an diesem Fußballschuh stört, klären wir wie gesagt gleich im Detail. Ich würde aber sagen, wir schauen uns den ersten Eindruck dieses Fußballschuhs direkt mal im Vergleich zum X Ghosted on-Feed an. Dann schauen wir uns mal beide Fußballschuhe hier on-Feed an. Einfach mal den ersten direkten Unterschied, hier nochmal den X-Ghosted und hier, wie gesagt, den neuen Speedflow optisch, muss ich sagen, bin ich ganz klar beim neuen Modell. Bin gespannt, was ihr sagt. Auch das Obermaterial, man kann es hier ganz gut erkennen, das ist hier wirklich noch mal extrem soft. Klar, beim X-Ghosted war es das auch, aber hier fühlt sich das Ganze eher so ein bisschen, ja, plastikmäßig an und hier ist das Ganze nochmal ein bisschen softer. Generell hier auch mehr Grip am Schuh untergebracht von der Größe und der Passform schenken sie sich eigentlich nichts. Zumindest auf den ersten Blick kann man erkennen, dass der Schuh ja, von schmal bis leicht breit bespielbar ist. Tatsächlich dehnt das Obermaterial sich hier sehr gut. Ist sehr, sehr weich. Passt sich hier auch gut an. Aber man sollte sich im Klaren sein, man hat hier wirklich einen sehr engen Sitz. Kein Platz innerhalb des Fußballschuhs. Man sollte deshalb auch darauf achten, ob man die richtige Fußform für diesen Fußballschuh hier hat. Dieser Fußballschuh soll laut Adidas das Thema Geschwindigkeit im Bereich Fußball neu interpretieren. Damit sollte auch klar sein, dieser Fußballschuh ist ein klassischer Speedboot, das heißt für Spieler, die ihr Spiel vorrangig durch Geschwindigkeit definieren. Es soll eine optimale Waffe sein für all diejenigen, die maximale Geschwindigkeit suchen. Ob das wirklich stimmt, klären wir jetzt im Review und starten direkt rein mit den Produktdetails. Starten wollen wir dieses Mal mit dem Obermaterial. Das ähnelt so gewissermaßen dem X-Ghosted, was die Softes angeht. Also wirklich ein extrem dünnes Obermaterial, einen sehr direkten Touch. Ich muss sagen, hier ist das Obermaterial tatsächlich nochmal etwas weicher, flexibler im Vergleich zum X-Ghosted und nicht mehr so Plastik vom Gefühl her, das auf jeden Fall schon mal zugute. Wir haben hier ein brine obermaterial das wirklich extrem dünn ist, kann man nicht anders sagen. An der Außenseite und hier an der Innenseite haben wir so eine kleine Grip struktur die sich hier so ein bisschen erhebt im Obermaterial, um natürlich auch bei Nasenverhältnissen den Ball gut zu verarbeiten. Man muss auf jeden Fall sagen, wenn man einen direkten Touch sucht, den Ball also gut spüren möchte, gibt es wahrscheinlich aktuell kein besserer Fußballschuh als der X. Aber man sollte sich auch im Klaren sein, dass man beim Schießen beispielsweise dann den Ball natürlich deutlich mehr spürt. Der Adidas X Speedflow steht natürlich weiterhin für das Thema Geschwindigkeit, wie wir gerade schon angesprochen haben. Dafür stehen auch ein paar Details am Fußballschuh. Optisch zum Beispiel haben wir hier eine sehr hohe Zahl am Schuh untergebracht und zwar 299.792.458 Meter pro Sekunde. Das ist nämlich die Geschwindigkeit des Lichts und dieser Fußballschuh soll schneller sein als das Licht. Das lassen wir mal dahingestellt. Was natürlich perfekt für das Thema Geschwindigkeit ist, ist die Sohle. Wir haben hier wieder die Speedframe-Außensohle, sprich für maximale Beschleunigung. Der hintere Teil der Sohle wurde laut Adidas nochmal mit den Athleten besprochen, um hier zu überarbeiten. Generell auch die Ferse ist deutlich weicher als beim X-Ghosted. Das auf jeden Fall als Vorteil. Was aber gleich geblieben ist, ist die Sohlenkonstruktion. Wir haben hier den Carbitex-Einsatz. Das hilft natürlich nochmal für maximale Beschleunigung nach vorne, der Schuh reagiert sehr direkt, außerdem man kann sehen, er ist leicht nach oben gewölbt, kennt man auch schon vom X-Ghosted, das soll einfach nochmal helfen, explosionsartiger nach vorne zu beschleunigen, um dieses Feature von der Sohle nochmal besser zum Tragen zu bekommen. Musik Das war es auch schon wieder zu diesem brandneuen Adidas X Speedflow. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Außerdem lasst eure Meinung zu diesem Biest hier in den Kommentaren da. Ihr könnt euch diesen Fußball schon natürlich auch bei uns sichern. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, haut rein und ciao. Ja.